Servus, YouTube-Gemeinde! Servus! Willkommen zu unserem ersten Video hier auf dem Straße. Wir drehen heute Street-Karaoke, das heißt, wir lassen die Leute singen. Mal schauen, wer singen kann und wer nicht singen kann. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ja, wir sehen uns beim ersten Kandidaten. Entschuldigung, dürfen wir Sie ganz kurz nach eurem Favorite-Christmas-Song fragen? Was ist oh. euer Lieblingsweihnachtslied? weihnachtslied oh, Was ist mein Lieblingsweihnachtslied? Ah. Merry Christmas. Wollen wir es gemeinsam anstimmen? Nein, das können Sie nicht durchhalten. Nicht? Ich liebe Musik, aber meinen Gesang wirklich nicht. Ich auch. Unmöglich. Mein Ego es kratzt jeden Tag an meinem Ego, dass ich nicht singen kann. Genau, genau, genau. Okay, mein dann Mauch. an ihrem auch. Okay, ja. dann sage ich Danke, wünsche euch noch eine schöne Wenn Zeit. gesund bleiben, alles Gute. Ja. Danke, danke, Weise. danke. Die youtube Gemeinde recht zu viel Grüße für mich. Ja. <lacht> Bleibt mal so kurz stehen. Ja. Was ist euer Lieblingslied? Euer ja. Lieblingsweihnachtslied? Äh. Sing. Nein, nein! All I want for Christmas is you! Mein Herz hat sich jetzt sing. erwärmt, würde ich sagen. Okay. So. Feliz Navidad! Feliz Navidad? Ja? Was ist euer Lieblingslied? Euer Weihnachtslieblingslied. Um, all I want for Christmas. Ja, dann singst sie mal. No. Stimmt es ein. 3, 2, 1. All I want for Christmas is you! <lacht> Ey, zuckersüß, ihr es genauso schlecht singen wie ich, ne? Ja, <lacht> okay. yeah. Und was nervt euch, wenn ihr da reingeht und jetzt ein Weihnachtslied hört? Welches nervt euch am meisten? Ähm, um, Last Christmas. Christmas, ja. Zwei Tornados? Lieben wir! Ja, die Weihnachtsmänner müssen wir schon nehmen, oder? Willst du schnell für uns singen? Nein. Die Weihnachtsmänner hier haben wir schon von Anfang an erblickt. Na, Na doch! Was ist Mission Concept Intense? Wo liest du das? Da! <lacht> Nein, es geht um Weihnachtssongs okay. und nachdem Welche ihr perfekt, Sender so, kein Sender, das ist ein YouTube-Kanal. Okay. Was wollt ihr uns vorsingen? Nein, wir singen nicht. Ja. Doch, Welt. Jungs, ihr und seid perfekt gekleidet. Schau, warte mal. Wir haben noch nicht wenn, genug wenn du uns, ja. unten beim Museumsquartieren. Ja. Unten, ja. unten beim so drei und bis vier Stunden, dann singen wir alles Kommt vor, was, dich, was wir wollen, okay. okay? Was geht? Was geht? Was geht bei ja. dir? Ja, ja, gut, danke. Wollen wir gemeinsam einen Weihnachtssong singen? Ja, meine Weihnachtszeit. Ja, aber für mich bin ich schon zu Hause, an Weihnachtszeit. Ja, aber Weihnachten ist ja gut. Also, Weihnachtszeit ist gut für dich. Ja, ja, ist gut. Und was singst du für Songs? Wir drehen ja Street-Karaoke für ein YouTube-Video. Drehen yeah, wir Street-Karaoke? Ja. Yeah. Ja, yeah, ähm. Um, Weihnachtsmusik. Ah. Uh, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. In Englisch? Oh, okay. Sorry. <lacht> you just making a YouTube video? video, video yeah, video? Street karaoke. If you want to sing for us a Christmas song, your favorite Christmas song. I don't know. I, I can sing, but I know, don't know Christmas song. So all Christmas, Christmas, Christmas, Christmas. I gave you my heart, but the very next day you gave me the way. Last <laughs> Christmas saved you from to tears. tears. I gave it to someone special, special Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away Yeah! <laughs> Where? In Cyprus, Cyprus. Ah, oh, okay yeah. Low like taxes! Warte kurz Darf ich ein bisschen was von deinem Bounty haben? Das ist kein Bounty. Darf ich trotzdem was haben? Wenn sie 5 Euro zahlen. 5 Euro? Ja. Willst du uns was vorsingen? Ein Weihnachtslied? Ich kenne keine Weihnachtslieder. All I want for Christmas. Das Cookie. <lacht> Prinzip Leute, haut euren Song für die nächste Edition raus. Kann ein ganz normaler Song sein, muss kein Weihnachtssong sein, kann Shirin lieben wir sein. Ich darf das, ich darf das. Oder irgendein Bushido-Song. Wir haben, wir haben, wir haben. Style und das Geld. Aber nicht, aber ist okay, das ist das Lied. Passt, schreibt es in die Kommentare rein. Kurz abgezockt werden, gar kein Bock. Ich seh's dir, ja. bei sowas denke ich immer, da kommt die Yugo-Gene raus. Die Albogene, ich, ich, ich seh mich da schon Hartz IV rein. Ja, I gave it to someone special. Zu, der lacht schon, der lacht schon so süß, ne? Und da kommt die Freundin auch noch dazu. Die möchte ich nicht im Internet sein. Die möchte nicht, aber du möchtest, ne? Im Internet. Du bist Servus. schon, Warum? Ja. was machst du? Streamen auf Twitch. Streamen? Sehr cool. Ein Arbeitskollege. Was streamst du? Warzone, just chatting. Just chatting. Okay. Ja. Wie heißt du auf Twitch? Ähm, Mr. Ames M R A I I M Z Z. Ganz schwierig. Mr. Ames. Genau. Okay. Äh, ja. Ich habe trotzdem keine Ames Jungs, also. <lacht> Wir drin Street Karaoke. Für oh ganz cringige Weihnachtslieder. Sehr Was gut. ist dein Weihnachtslied? Und das stimmen wir gemeinsam an. Da ich kann auch die Freundin dazukommen. Ich habe keine Ahnung von, von Weihnachtslieder. Ich hasse. We naja, sonst. Last Christmas pisst auch schon sehr an. Pisst auch schon sehr. Also, an. das schon sehr. Aber willst du singen? Ja, yeah, singen. mal. Gott behüte, okay? Gott, <lacht> <lacht> <lacht> Gott, Gott behüte. <lacht> Last Christmas, I gave you my heart, but, but the very next day I you gave it, gave it away. away. Ah, you gave it away. Nicht ein? Ich, ich habe es heute schon so oft gehört, aber ich sag's Ach, da umso. She To save me for tears, I gave it to, to someone. someone special. Hat das dir gegeben? I gave it to someone special. Kamerafrau ist drunk. Lieben wir. Nein, du musst das so ein bisschen so mehr, lieben wir. So auf, ich bin auf TikTok und ich drehe jetzt so Videos und äh. Uh. Lieben wir? Nein, Sugar, du sagst das ist viel zu süß. Ey, yo, ja, die kann ich nicht ansprechen, da bin ich zu nervös. Da bräuchte ich noch ein Tornado. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Kurz Montana Black durchs Video gegangen. Ich hab's so Hallo. Wo <lacht> oh, Euch auch. Danke. Auch. Hello, okay. Darkness, my old friend. Entzünden wir gemeinsam einen Tornado? Ähm. Äh, wir schon machen. <lacht> sorry, sorry, die Regie will, dass ihr singt. Das wir haben andere Interessen. <lacht> Kamerafrau ist drunk. Was ist euer Lieblingsweihnachtssang? Boah, ja, Jingle Bells, keine Ahnung. Ja, Jingle Bells, boah. Stille Nacht. Stille Nacht? Okay, auf jeden Fall. Auf drei. Ah. Eins, zwei, drei. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Still Alter. und leise so. oder so, ja, weiter geht noch. Ne GG's? Das Alter. war das so richtig gut. Ja, so schlecht ihr nicht, so mach so, Nicht so textsicher. Ne. Das kommt noch. Sehr cool. Gerne. Mal, gerne. Ich, ich grüße meine Eltern, gell? Ja, ja, wen wollt ihr grüßen? Ja, meine Eltern. In Kärnten. In Kärnten, in Kärnten genau, ja. Meine Freundin, die Clara. <lacht> Clara wird nach dem Song einmal ganz schnell weg sein, ne? Ja, na, na, ja. <lacht> Hat das dir gegeben? Jungs, das sind Broskis. Ey. Ihr tut's mal stehen bleiben, Let's. Was ist euer Lieblingsweihnachtssong? Äh, keine Ahnung. Äh, Jingle Bell Rock. Ja, ja. Last Christmas. Das heißt, was könnt ihr beide singen? Wir drehen Street Karaoke. Okay, pass auf, du wirst gleich überfahren von der Müllabfuhr. Ey, yo. Eins, zwei, drei. Last Christmas, I gave you my heart. But the merry next day, I gave it away. Jungs, ihr habt es überzeugt, schaut euch die Mädels an, die kommen schon rüber. Joke, dreht euch her. <lacht> <lacht> Keine Mädels. Mit. Ja, danke. Hey Jungs, uns wünsche ich euch frohe Weihnachten. Haut's rein, danke fürs Video. Die YouTube-Gemeinde lehrt recht gut, viel Grüße für mich. Ja. <lacht> In dem Sinne, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Waren ein paar lustige Kandidaten dabei, ein paar weirde Kandidaten dabei. As always, wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und teilt das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video.